Und damit Leute heiße ich euch herzlich willkommen zu Super Mario Maker 2 Welches ich schon ehermals, mehrmals ähm, gestreamt habe auf meinem YouTube Channel Oder auch auf Twitter könnt ihr mir auch gerne folgen Ja da spiele ich eure User Level und baue manchmal auch selber Level im Stream Aber heute heute könnt ihr es am Titel sehen Heute spielen wir nicht ganz normal User Level Heute spielen wir was ganz besonderes, was neuesten im Spiel Und ihr seht es auch gerade, ich kann in diesem Spiel sogar andere Charaktere sein, ich kann Luigi sein, ich kann Toad sein, ich kann Donette sein und natürlich Mario, ist ja ganz klar. Und, ja, heute spielen wir, nicht den Speicherwort, nicht level weil wir spielen einen Abenteuermodus. da war ich noch jedes, ich weiß gar nichts darüber, außer das, was man im Trailer gesehen hat. Deshalb ist das alles Neues, habe ich jetzt ruhig. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist das Schloss fertig. Alles nur dank deiner klugen Planung Bauleiterin, Toilette. Prinzessin Peach wird begeistert sein. Yahoo! Oh nein! Ein Reset-Knopf! Hoch, welcher Hallodreh hat denn die Reset-Krakete rumliegen lassen? Ich weiß nicht, dies war ganz bestimmt nicht! Es war der Andodog. Oh. Das ist eh mein Lieblingscharakter, der Andodog. Was, was, was, was ist los, Kleiner? Was riechst du da? Was? Na, was machst du? Nein! Bruder! Bruder, mach nicht diesen! Nein, nein! Nein, nein, nein. Den Ereignissen von Super Mario Run. Ist also das hier schier. Die gucke ich mir später privat an. Deshalb mag ich Katzen lieber. Oh Scheiße. Ich liebe diese Introsequenz, Ich kenne das alles gar nicht, bei der Das ist alles neu. So, anscheinend kann ich mich hier bewegen. Wie cool. Na meine Freunde. Wuff, der checkt natürlich gar nichts, das ist nur ein Hund, der checkt natürlich gar nicht, was er gemacht hat. <lacht> Wuff, was ist los mit dir? Oh, einfach wollte ich nur umdrehen, okay. Gar nicht, einfach nach links, irgendwie. Äh, ui. Okay, an die komme ich nicht dran, das finde ich nicht so nett. Was ist das hier? Hallo, okay. <lacht> ja, ich erkundige, ein wenig. ah, ich kann gedrückt halten und zu so rennen. Hi, nichts, okay, cool. Wuff. Warte, ich muss kurz meine Übersetzer rein tun. Ah ja. ja habe ich irgendwas was falsch gemacht. Oh, das waren die falschen Übersetzer. Die Stimme war nicht so gut. Die müssen wir nochmal machen. Oh, habe ich irgendwas falsch gemacht. Hier. <lacht> yeah. hm, ich glaube das alles nicht. Hm, was ist jetzt? Da, da, da, da, das ist No, deshalb mag ich ganz lieber. Ich weiß es aber nicht. Ey, nicht Ihr schlafen Aufwachen. <lacht> <lacht> selbst wann wacht er nicht auf, ey. <lacht> Diese Retro-Blöcke. Da sind 10 Münzen. Ey, nein, ich will die zehn Münzen. Ich will die Starcoin. Nein, nein, nicht. <lacht> ich mag die auch, die ist cool. Man kann die so rumbewegen. Für die Leute, die... Zu faul sind sich ein kostenloses Mario Raker, äh, Mario Super Mario Run zu holen auf dem Handy. Aber es ist auch eine große Datei von daher. Ist das hier, denke ich, eine gute Alternative, so unser Schloss. Es ist einfach unglaublich. Das schöne Schloss vor für Prinzessin Peach. Wir müssen alles nochmal neu bauen. Leider haben wir unsere kompletten Münzen aufgebraucht. Verzwickte Sache. Äh, uh, Fillmore, ich regel das. Äh, du willst neue Münzen von sammeln? Das wäre natürlich mal eine Maßnahme, aber. Ja. Warum nicht? <lacht> Mit deiner Hilfe werden wir das Schloss größer und schöner aufbauen als zuvor. Frag doch mal, Vorarbeiter Tod. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge zu... zu, zu Was? Zuschuster. Wer sagt und sowas? Bei denen du Münzen verdienen kannst. Okay. Guten Tag. Ah, bist du wieder happy? Mario, ich habe auf, hab auf einem Ohr schon mitgehört, was du mit der Bauleiterin gesprochen hast. Während hier die Bauarbeiten, li liefen, Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt. Die damit verdienten Münzen zu haben den Bau von Prinzessenspiezlos finanziert. Warum liegt das eigentlich hier so mitten in Nirgendwo? Warum gibt es hier nur noch links und rechts? Das ist so seltsam. Aber wenn du dich ab jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Münzen sicher hundertmal mehr schneller zusammen. Okay, seht ihr mal diesen Auftrag von gumba fan an. <lacht> Goomba-Fan. Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Ich stelle da nicht so viele Fragen, solange die Münzen da springen. Weißt du, was ich meine. Ah ja. Es geht abwärts, ist unser erster Auftrag. Schwierigkeit nur ein Stern. Von Goomba-Fan. Ich habe hab einen Level voller Gumbas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp. Wenn es bergab geht, bewege... Jetzt stick nach unten, dann haben die gummers nicht mehr viel zu lachen. Toller Fan. Viel Spaß da draußen! Ja, ho! Schon mal sehr interessant ist der Storyboard. Ach, ne mit äh, nicht meinen Pilz. Bam! Alle auf den Gumma-Fan. Ah ja, war sogar. Was ist irgendwas? Nö. Doch, doch, lol, ich wusste es. Das war so seltsam, dass hier so ein unsichtbarer Block in der Mitte ist und dann war da einfach gar nichts. Muss ja irgendwas sein, es sind Münzen. Ein paar Bonusmünzen kann ich mir verdienen hier. Aber die Idee von dem story Mode finde ich besser ganz cool. Oh, dieses Babyface, oh nein. Das auch, by the way, sehr, sehr oft oder ja, halt öfters ähm, Mario Maker wenn ich das mal nicht auf YouTube streame, weil ich schon was hochgeladen habe oder weil ich habe wirklich Bock das zu spielen dann mit euch dann ziemlich auch meistens mal auf auf Twitch ich habe auch einen Discord Server einen Twitter Server Twitter Server genau ich habe einen Twitter Account und einen Discord Server suchen genau so one up okay warum nicht ich muss erstmal so noch so ein wenig reinkommen in diesen Story Mode da ist mir noch so etwas neu Hä, wo habe ich jetzt den Stern okay ich habe einfach so Sternpower, cool. Oh, ja. Yeah. Bam, bam, bam, bam. One-Ups. Anscheinend kann ich hier so viele One-Ups haben, wie ich will. Anscheinend ist das egal. Das Spiel. Als ob ich da hochkomme. Nee, die zwei Münzen, da, da kacke ich jetzt drauf. Tut mir leid, Leute. Da kacke ich jetzt ehrlich gesagt drauf. aber ah, da kann ich hier nicht runter. Ja, da kann ich runter. Nein, wird alle munder. Dann gibt es hier auf Smulchum. Nach oben, Dankeschön, hat <lacht> das schon cool gemacht. Irgendwie ist das wie ein richtiges Mario-Game, was ich meine. Und das war's. Oh ja, yeah, mario dam. weiß nicht, kann man den Charakter nicht wechseln, oder man muss man mit Mario spielen. sorry mod mir wäre es egal. Ich meine nur, uh, krass. 168 Münzen für Anfang so gut. Bring deine gesammelten Münzen am besten sofort zur Bauleiterin. Alright. Legen wir das Fundament. Okay. Da bist du ja wieder, Mario. Lass mich raten, Du hast bestimmt schon einen Batzen Münzen verdient. Ja! Weiter so, Mario. Gut, dann wollen wir diese Münzen mal einsetzen, um das Schloss wieder aufzubauen. So, du wählst jetzt das Fundament aus und die Jungs machen sich an die Arbeit. Ah ja, immer noch die... Ne, ähm, Fundament! Kann der Bau beginnen? Ja. Yep. Alles klar! An die Arbeit, Leute! Dschung. Cool! Nice! Die Arbeiten am Fundament sind damit im Gange! Geh nur und kümmere dich um deine Aufträge! Wir lief... wir liegen hier in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit nicht auf der faulen Haut und so, wir... wir machen Sachen, so, ja. Je mehr Kohle du anschleppst, desto schneller geht es hier voran. Ah, oh, ja. Die Story ist mal wieder. eh und je genauso lame wie sonst auch immer. Anstatt dass mal das Piechen führt wird ist, wird, ist der Hund aus auf den Raketenblock gekommen. Super. Aber wir wissen alle, dass er auf Raketen steht. Wortwörtlich. Der reitet eine Rakete, der Typ. Der Hund hier, der reitet eine Rakete. Wuff, wuff. Wuff? Wo ist denn der Knopf? Ich will nochmal drauf drücken. Seht ihr? <lacht> ah, cool. Aber hier werden irgendwie tothäuser oder so gebaut. Interessant. Es gibt drei neue Aufträge? Was, so schnell? Ich habe ein paar neue Aufträge für dich Mache Ich aber vorher ein kleiner Profi-Tipp vom Vorarbeiter. Und alle so, yeah. Du kannst Aufträge auch, mehr auf, auch mehrmals erfüllen, den du zwar nur einmal, aber im Level gibt es jedes Mal wieder Münzen zu finden. Ah ja. Ähm, das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Würde ich eventuell aber nicht benutzen. Neun Aufträge. Das ist doch cool. Ein Ausschalter, Feldforschung. Ähm, ähm, der Ein-Ausschalter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Drahtlose Datenübertragung, schwarze Manke. Erreiche das Ziel und ich werde dich reich entlohnen. Von Dr. Wunderlich. Ich habe natürlich auch selber einen, ähm... An Auslevel gemacht. Ich habe allgemein selber Level gebaut. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Meine Baumeister, die ist unten in der Beschreibung. Und ja. Ah, das hat man noch im Trailer gesehen. Ich werde nicht über die Neuerungen von Mario Maker 2 eingehen. Nur so, dass man im Vorfeld Weil es gibt so viel Neues. Zum Beispiel diesen geilen Film. Den feiere ich so krass. Der ist einfach episch. Äh yes, yes, yes, yes, yes. Mann. Mutter, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Tschüss mit euch, wenn Die ja pflanzen können nicht. So ein Checkpoint. Da kommt nichts raus doch, ich will gerade sagen, oh nein, ich brauche One-Up, ich für one cool sein Der bringt mir zwar, oder bringt dir irgendwas, ich glaube nicht Aber ich habe ihn, cool, Aber jetzt habe ich wieder null One-Up, also wieder all meine one Ups, die ich vorhin hatte, verloren, ist weißt du, ich meine Nice, cool, das finde ich echt cool So was habe ich nicht gemacht, ich habe was anderes gemacht Sowas was nicht gemacht Natürlich kann ich sowas, weil ich auch selber so ein Level gebaut habe. Du kommst her. Let's go. I'm Wins, a ball, and you can't touch me. Ah, das war's. Okay. Ja, die Lyrics werden eh nicht besser ausgegangen. So. <lacht> nice. Das hat man alles schon im Trailer gesehen. Finde ich cool let's go, nice. Ich hoffe euch gefällt das Projekt. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und wir werden hier viel Spaß haben, denke ich. Jede Folge wird circa 22 Minuten oder so. Passt wie eine normale Let's Play Folge. Halt. Yeah, da haben wir wieder weitere Punkte. Wir haben 228 Münzen. Nice. Cool. Ah, ein Prozent des Schlosses haben wir fertig. Cool. Hier auf der Baustelle geht es stetig voran. Moment, hat jeder was zu tun. kümmere dich um deine Aufträge. Ah, da muss ich mal warten. Ah ja, okay. Dankeschön. Ja, mhm. ja, ja. Alles klar. Ich hab's verstanden. Ja Neue Aufträge. Willkommen in 3D World. Ich hab in meinem Garten ganz viele süße... Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Blumen gepflanzt. Und Bäume auch. Möchte nicht irgendjemand mit Hilfe von dem linken Stick nach oben auf meine Bäume klettern und das Ziel erreichen? Auf die Piranha-Pflanzen kann man ruhig drauf treten. Das ist nur Unkraut, Jüngelchen. Von der Gärtnerin. Natürlich, können wir machen. Let's go. Lego Leute. Schönen 60 FPS. HD. Nur so, zum Angeben. Ich bin glaube, ich bin einer der Einzigen, die mit... Na gut, obwohl... Spielt ihr eigentlich mit, ähm, Steuerkreuz oder mit dem Pad? Mit dem linken Pad. Ich spiele mit Steuerkreuz. Und man hat gerade gesehen, in diesem Stil, ist das ist der neue Stil in diesem Spiel, der ist so cool. Der sieht einfach nice aus. Oh, verdammt. Man kann hier zwar nicht sehr viel machen, in dem Stil. Also, es, es ist sehr limitiert, würde ich damit sagen. Aber trotzdem, das, was man hier machen kann, ist mega cool. Ja. Man kann die Piranha-Pflanze einfach stampfen, warum habe ich da jetzt Schaden bekommen? Jetzt kann ich da nicht hochklettern, weil ich keine Katzenglocke habe. Aber ich kann hier hochspringen. Jetzt bin ich cool. Ja. Jetzt bin ich cool. Lul, lul, lul, lul. Ich brauche eine Katzenglocke, aber die kriege ich nicht, weil ich schlecht bin. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. La, la, la. Hey, ja. Alright. Hui. Katzenglocke, nice, jetzt haben wir sie. Wollen wir nochmal zurück? Na, komm, das ist jetzt... Das ist langweilig, wie ich zurückgehe, glaube ich. Nö, ich <lacht> weggeschmissen wird. habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, nein! <lacht> ja, dann warten wir kurz. Das sind 30 Münzen wert. 30, Leute, 30! Ja, komm, flieg runter. Und dann zack. Tschuh. Nice. Wenn man Schaufe da gemacht, geht sofort. Okay, da habe ich die Münzen wieder drinnen. Eine Katzenglocke. Ah, hier ist es hier. Na, na, na, na, na, na, na. Juhu! Oh nein. Egal, man kann hochklettern. Yes! Haha. Lull. Du, du, du, du, du, du, yeah. Miau. Ja, ich weiß, es ist leicht asynchron, aber ich habe es so gut wie möglich verhindern können. Dass es sehr nicht asynchron ist. Ja. Okay, 399 Münzen, das ist noch eine tolle Anzahl. Und sie sind fertig gebaut, ne? Yes! Hui! ah, oh, das sieht cool aus. Fundament ist fertig. Juhu! 3% haben wir. Fertig? Yeah! Das Fundament ist fertig. Und es ist noch größer als das alte. Bei dem Anblick bekomme ich fast Herzrasen. Es ist so unberührt und voller Möglichkeiten. Fast wie mein Herz. Äh... Uh. Dann machen wir uns mal den Bau des eigenen Schlosses. Wollen wir anfangen? Uh. Nein, mir fehlt eine Münze. Mir fehlt eine Münze. Ärgerlich, ärgerlich. Tut mir leid. Naja, ich weiß. Wenn du fleißig Aufträge erfüllst, werden wir fleißig arbeiten. Wuff, wau, wow, Wie wow. baut das Ding wieder auf? Dann war ja alles nicht so schlimm. Ich feiere den Hund einfach. Ich mag ihn trotzdem. Hund und Katzen sind beide super. Das Fundament ist fertiggestellt. Aber ich muss euch bitten, die Bauchschule nicht zu betreten, sonst kriegen wir Ärger mit der Versicherung. <lacht> cool. Das Schloss wird im Handumdrehen widerstehen. Ja, die sind wieder sehr positiv drüber. Ich bin voll gefressen. Ah ja. Relax ist also auch schön vertreten. Cool. Was? Ein, was? Ein Profi-Tipp. Wenn irgendetwas fertig ist, sprich mit der Bauleiterin. Ja, das weiß ich doch schon. Bruder, erzähl was Neues. Okay. Die unbarmherzige Wüstensonne. Sonne. In der Wüste steht uns heute ein wolkenloser Himmel bevor. Es ist mit geradezu aggressivem Sonnenschein zu rechnen. Besucher sollten sich also mit einer dicken Schicht Sonnencreme schützen. Oder alternativ einen Propellerpilz schnappen und mit R ein höheres Sphären ausweichen. Von der Meteorologin. Ja, ich werde viel Spaß da draußen haben. Das denke ich auch. Yeah! Wir werden hier 100% alles machen, Leute. No job. Oh oh, oh das Level kennen wir alle, das ist super. Das habe ich schon so oft gesehen. Das ist die Angry Sun. Die sieht hier sehr seltsam aus in diesem Stil, sehr seltsam. Keine Ahnung, wer auf dieses Design gekommen ist. Der sollte soll echt noch mal hinterfragen, was er eigentlich gemacht gemacht hat in seinem Leben. Das, das war, das war schlau. Jetzt komme ich an die Münzen nicht dran. Ich komme vielleicht an eine, vielleicht zwei, wenn ich glücke Ja, super nicht. Boah, das war knapp. Ich darf mich nicht treffen lassen. Diese, diese Gumbas da, die sind so seltsam Oh nein, oh nein, da komme ich nicht ran. Ich bringe mich noch mal kurz um. völlig ich vom Münzen. Aber ich will es mal vorne machen. Ich habe ja genug Versuche. Von da ist mir egal. Ich halt sogar meine Münzen. Das ist ja OP. Come on. Traurig. Ja, aber die Dinger, die habe ich auch in dem Level benutzt. Die sind fies. Die fliegen nämlich so seltsam. Finde ich. Propellerpilz gibt es nur in diesem Stil. Keine Ahnung, warum es hier das, das Flughörnchen nicht gibt. Aber ich finde es tatsächlich sogar besser, ehrlich gesagt, wenn es das Flughörnchen dafür nicht gibt. Keine Ahnung. So, hier muss man so machen, irgendwie. Und dann gibt es da oben. Nein, nein, nein. Mein, mein Ich will den Wanderpilz haben. Der ist super. <lacht> Sorry. Oh, da unten. No, no, nein. No. Really schlecht. Ah, jetzt wird die Folge was überzogen, aber komm, das ist die erste Folge. Das ist ja noch okay. Jetzt bin ich den. Hey, hör mal, Bruder Herz, wenn du es nicht schaffst, dann verwende doch mal ein paar Hilfselemente. Was? Hilfselemente? What? <lacht> was? Nein. Nein, du. Lord. Mensch Luigi, du Hacker, du Cheater, du Ne, da mach ich nicht mit bei deinen dreckigen dreckigen, dreckigen Sachen, du. Das ist nicht so meins. Kann ich auf die Spinnen? Ich glaube gar nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht. Jetzt konzentrieren wir uns ein wenig ja. Yeah. Ich will schon immer voraus alles machen, aber ich sollte erstmal warten. Das ist noch auf einfach irgendwie. Na ja, gut, es sind zwei Sterne und nicht einer, aber es ist trotzdem einfach ist trotzdem sehr sehr einfach so jetzt Drrrm, genau so soll man das machen den einsammeln den einsammeln da oben den einsammeln da oben nice richtig treffen lassen gut den am besten killen Warte, warum hat sich kein Champ mehr äh, ich glaube ich werde hier an dem Moment schneiden so ich kann hier Sachen bauen wenn ich will das ist ja sehr interessant Warum kann ich Sachen bauen? Das ist, das ist, das, das verwirrt mich gerade irgendwie. Warum kann ich hier Sachen bauen? Warum habt... Ich meine, das ist ein cooles Gimmick und so. Oh, Ich habe mir Münzen versehen. Das ist doch nicht in ernst. Aber why? Warum habe ich immer noch... Achso, ich habe immer die One-Up eingesammelt. Hä, hey, ich könnte da eigentlich Leben farmen, also Münzen farmen, wenn ich sehr, sehr viel Freizeit hätte. Ich meine, es wäre nicht so effizient, aber von Anfang. Für den Anfang? Ich meine, da könnte ich schon das teuerste mit 600 Münzen anfangen. Oder nicht? Nice. Und go! Habe Jetzt habe ich Da oben ist noch eine Münze, die sollte ich nur einsammeln. Dann sollte ich den hier versuchen zu killen. Ohne ich Den lassen. Nice, das wollte ich die ganze Zeit machen. Wo war das jetzt so schwer? Ich werde die Folge wenig schneiden. Zumindest hier in diesem Bereich des Levels, weil das war gerade etwas peinlich. Und das ist etwas zu peinlich für mich. Das will ich euch nicht zeigen. Und am Ende zeige ich es doch, weil ich es vergessen habe oder zu faul bin oder weil ich dachte, ja, ist doch lustig rauf Und das ist schwer. Aber ich hab's. Nice. Und dieses Ziel. Okay. Wir haben den größten Gewinn rausgemacht. Cool. Nice. Mario Time. Okay, das hat doch mal schon mal super funktioniert. Okay, wir haben 86 Münzen. Der, ja dann, dann, dann fangen wir dann gleich an mit dem teuersten, ne? Oder? Das Hauptgebäude würde ich sagen fangen wir an. Ja. Dring. Und bam, da wird schon angefangen zu bauen. Vier Level Bau dauert das. Okay. Rote äh, oh, Tod kümmert sich darum. Jupp. Okay, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen von für der ersten Folge vom Super Mario Maker Story Mode. Super Mario Maker 2 Story Mode. Der erste war ja ja nicht so ein krasser Story Mode. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde mich eine positive Wertung sehr freuen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Ja, äh, yeah, dann sehen wir uns. Haut rein, schönen Tag noch und bye.